Der Emil hat ja Flügel. Aber wozu? Er kann ja nicht fliehen, oder? Der Emil hat ja auch Flügel. Mit V wie Vase. Oder Vorspann. Was sagst du in einem Wörterbuch? Haufer, das ist kein Wörterbuch, das ist der Brockhaus. Ja gut, was sagst du denn am Brockhaus? Ich will eigentlich nur wissen, wozu das V in ÖVP steht. Okay, da brauchst du nicht nachschauen, das steht für Volk, österreichische Volkspartei, ÖVP. Aha, und was hat die ÖVP mit dem Volk zu tun? Wir, Wir sind das Volk! Wir sind, sind das Volk! Also mit denen da gar nichts. Die Vögel sind ja nicht das Volk, sonst wird sie ja österreichische Vögelpartei heißen. Na danke, danke für die Büder in meinem Kopf, Not so zu jetzt, wo ein, zwei aus dem Verein sogar Väter werden. Geh bitte, wenn, dann musst du schon Mock und Busseck denken, die waren ja ganz früher die bunten Vögel der ÖVP Wien. Hm, und wenn das gar kein Ö ist, sondern eigentlich ein O? Wie meinst du das? Na ja, dann heißt das Organisierte Verbrecherpartei. Braucht man ein geschmeidiges Gesetz? Oder eine lässige Steuersenkung? Unsere Family macht es schon. Die Zahlung geht ganz einfach über einen Beratervertrag. Honorarbasis, versteht sich. Da kommt näher drauf. Und keine Chats. Das besprechen wir alles in der Brautersauna. Weil ja keiner vom Urausschuss sich an nichts mehr erinnern kann, oder? <lacht> Also die ÖVP und Korruptes glaube ich nicht. Die ÖVP hat mit Korruption genauso viel zu tun, wie der Papst mit der katholischen Kirche. Außerdem schreibt man ja Korruption mit K und nicht mit V, sonst wird es ja Vorruption heißen. Österreichische Vorruptionspartei. Nein. Na, die Argumentation hast du jetzt aber vom Hangar abgeschaut, oder? Hast du schon eine Pressekonferenz gegeben? Ja, ja. Ich mein ja nur, das ist ja alles mehr amtsgeheim, so unter der Decke. Das ist es, Österreichische Vertuscherpartei. Weitergehen, weitergehen, da gibt's nichts zum Singen, weitergehen, da ist nichts passiert, ist alles legale! Filmen verboten. Wir haben schon alles gelöscht, geschreddert und vernichtet. Jetzt habe ich den Sinn von diesem ominösen V endlich gefunden. Das glaube ich nicht. Wenn V in ÖVP für Verduschung steht, warum wollen die dann noch immer so viel Leute? Ich meine, was die aufführen, da ist ja mittlerweile einiges an die Öffentlichkeit gedrungen. Verduschen hin, verduschen her, so gut machen die das dann nicht. Du, ich habe gehört, Umfragen, wo man ganz vorne liegt sind ganz billig zu kriegen. Und die Berichterstattung kostet jetzt auch nicht die Welt. Ja, möglich. Aber wozu sollte man das machen? Ja, weil Sieger immer die Massen anziehen. Weißt du, am Schluss wenn alle auf dem Siegerfoto stehen. Also geht's einfach nur ums Gewinnen. Ja, Da hast du dann deine Antwort. Die, die ÖVP ist eine supergeile Partei, eine supergeile Partei, eine supergeile Partei. ÖVP steht für österreichische Victory-Partei und bleibt noch locker die nächsten 40 Jahre in der Regierung. Weil ja nur die ÖVP regierungsfähig ist. Toi, toi, toi.